Also ich nutze Spotify. Ja. Dieser kenne ich, ist ein Streamingdienst. Spotify. Spotify. Spotify und Soundcloud. iTunes, Spotify. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich muss sagen, das Gute ist halt, dass es... Also, jedes Lied ist abrufbar, egal ob es Arabisch, Deutsch, Englisch. Ich könnte mir vorstellen, dass es praktisch ist. Ich habe Musik, aber lieber gerne analog vorliegen. Nein, mit, mit Spotify, das ist besser, weil es gibt... Alles. finde ich sehr sehr praktisch, weil es einfach auch die Möglichkeit gibt, einzelne Lieder von einzelnen Künstlern äh, hören zu können. Ich bin ein naiver CD. -Kauf. Genau, ich kaufe noch Platten und CDs. Ja. <lacht> Nur noch im Internet halt, aber so äh, CDs oder so, wie das damals war, nicht. Nein, nicht, Nein. <lacht> gar nicht mehr. Ich finde, ich finde, die Künstler haben die Musik produziert. Egal wie reich die Künstler sind und die haben es auch verdient, dass sie dafür honoriert werden. Es wird ja immer gesagt, dass die daran verdienen ja. und dass es ehrliche Musik ist, aber ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, dass die Großen das sehr gut können, bei den Kleinen bin ich mir da nicht so sicher. Ich denke schon, dass sie viel verdienen, weil viele Leute auch wirklich Musik hören. Ne? Also ich bin mir sicher, dass äh, die Künstler, die ich höre, da das meistens die populären Künstler sind, dennoch auf jeden Fall ihr, ihr Geld bekommen. Also die sehen auch nicht aus, als würde die am Hungertuch nagen. Man bezahlt ja wirklich nicht viel und ich glaube, dass dann eher Spotify selber das für sich behält. Ich glaube auch, dass sie mit YouTube-Klicks Geld verdienen. Also ich glaube, die können mit jeder Plattform Geld verdienen. Was äh, zu kopieren oder zu streamen, finde ich auch nicht schlimm. Wenn man sich aber ganz dem Kaufen entzieht dann, weiß ich, dann würde ich das schon kritisieren. Weil, ja, einfach kostenlos. Ich mag alles kostenlos.